In diesem Video möchte ich einen Überblick geben über das Tool Miro. Miro ist ein sogenanntes Online-Whiteboard-Tool. Das heißt, es ist ein Tool, mit dem ich ein digitales Whiteboard mit mehreren Personen nutzen kann. Und jetzt habe ich hier ein Demo-Template mit Post-its, die hier direkt angeordnet sind. Und diese Post-its kann ich dann entsprechend verschieben. Ich kann sie ziemlich einfach bearbeiten, indem ich hier Text eingebe. Oder hier unten einen anderen Text eingebe. Und man sieht hier, man kann sehr einfach hier auch zum Beispiel die Farbe ändern. Dass ich dann das zum Beispiel in Blau mache. Und dann habe ich hier, kann ich die auch entsprechend gruppieren, die Post-its, um dann zum Beispiel ähm, gleiche Bereiche zu stellen ähm, oder ähnliche Punkte zusammenzufassen. Ich habe hier auf der Seite ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel noch Formen zu ergänzen. Ich könnte also hier zum Beispiel noch einen Kreis drum machen, um das dann hier darzustellen, dass das eben die Gruppe 1 ist. Oder Ideengruppe 1 ist vielleicht besser. So. Man sieht, es ist ziemlich intuitiv. Und das Whiteboard ist wirklich, ich zoome mal ein bisschen raus, unendlich groß. Also man hat hier ganz, ganz viele Bereiche, in denen man tätig sein kann. Und der Vorteil an Miro ist, dass man eben auch kollaborativ arbeiten kann. Das heißt, es können ganz, ganz viele Personen an diesem Board mitarbeiten. Wenn ich das Board geteilt habe, erscheinen die Gäste als virtuelle Mauszeiger auf meinem Board. Man sieht das jetzt rechts, da ist jetzt der Sinker neu dazugekommen. Und ähm, man sieht jetzt anhand des Files, dass der ganz weit weg auf einer anderen Seite des Boards ist. Und wenn ich hier auf meinen Namen klicke, kann ich dafür sorgen, dass der guest -Thinker automatisch zu mir geholt wird und ähm, jetzt sehen alle, man sieht das auch an dem Pfeil, meinen Bildschirm. Das heißt, wenn ich jetzt gerade an diesem Thema spreche, dann sehen das eben auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dem Board. Und der guest kann natürlich jetzt auch hier ganz äh, individuelle Arbeiten durchführen. Das heißt, er kann hier auch seine Ideenstapel machen, er kann Texte ergänzen, und ähm, die dann hier auch entsprechend eingliedern. Und das heißt, man sieht hier, mit vielen Menschen kann man hier sehr einfach an einem Thema arbeiten und dann zum Beispiel gemeinschaftlich zu einem Ergebnis kommen.